Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Go! Falsches Spiel. Äh, zu Pokémon-Schild. <lacht> Epic Fail. Aber hier haben wir unser nächstes Teammitglied. Ein Bremover. Es ist ein wirklich sehr, sehr cooles Pokémon. Und ich bin sehr erfreut, dieses Pokémon in meinem Team zu haben. Es ist Typ. Ähm, ich glaube, erstmal ist es Typ Psycho. Aber später noch Fee. Irgendwie so war das. Oder erstmal Fee, dann Psycho. Das ist auf jeden Fall in der letzten Entwicklung Psycho Fee. Das weiß ich. Und das werden wir ins Team nehmen. Ich weiß, wir haben ja schon ein Fee-Pokémon, aber ich will's haben. Okay. Lass mich. Ich darf entscheiden, was für Pokémon in meinem Team kommen. Ja? Und Primova ist einfach so ein cute Pokémon, vor allem die Weiterentwicklungen. Und deshalb soll es einfach im Team sein. Und es ist sogar im Team. Geil! Aber oh, mir fällt mal wieder kein Name für das Pokémon ein, deshalb. Ja, ne? So, äh, ein paar Erfahrungsmode bekommen, ein paar neue Pokémon gefangen, auf Screen und Items und so. Und wir haben es auch vielleicht schon gesehen, denn ich sehe anders aus. Ich werde kurz mein Outfit zeigen. Ich werde erstmal Toxel raus tun, weil ich es im Moment nicht haben will. Ich will es erstmal noch nicht haben. Vielleicht schleife ich mich noch um. Und ihr seht, ja, wie ich aussehe. Oh, Nein, jetzt habe ich die ganze Spannung weg. Aber ihr seht ich habe ein süßes Swimsuit an. Es wird ja heute heiß. Und da wollte ich mich passend anziehen. Seht ihr, was ich mache? Naja, wie auch immer. Was ich damit meine, es wird heute heiß. Wir werden heute den Feuerarena-Leiter bekämpfen. Ups. Yeah, das ist unser Ziel. Warte, also welchen Level. Ups, das wollte ich auch nicht. Welchen Level ist denn eigentlich unser Primovalen hier? 25? Äh. Ich würde eigentlich in dieser Arena erstmal nur Wasser Wasserstarter behalten und Primova dann demnächst ein wenig trainieren. So, wir sollen uns im in treffen. Bevor ich das mache, gehe ich einmal ganz kurz im Pokémon Center, um meine Pokémon Schnurschnacks zu heilen. Das wäre für mich ganz sinnvoll. Könnte ich bitte rein? <lacht> Danke. Hi. Könnte die Tasche leider nicht abtun. Und den Handschuh habe ich ganz vergessen, tatsächlich. Leute, aber er ist auch nicht so wichtig. So sieht unser, bisher unser Team aus. Und Primova entwickelt sich tatsächlich erst sehr, sehr spät. Leider. Ich glaube, 40 oder so erst. Also nicht so geil. Naja, ist dann wohl mal so. So, ich hoffe, das geht alles ganz schnell mit der Feuerarena. So, aber erstmal wollen wir schlafen. Oh, Mary. Heißt sie so? Mary? Ich glaube, sie heißt so, oder? Oder im Englischen heißt sie auf jeden Fall Mary. Oder hier auch. Hallo, äh, Michael, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge gewinnen kann. Oh, äh, klar doch. Oh, was, ein Kampfgeist. Oh, Team Hell, ja. Dachte ich mir gegen Mary mit Team Jell im Hintergrund ein gebunkel okay ich bin keine gute Verliererin musst du wissen aber ans Verlieren denke ich ja eh nicht tja du wirst aber verlieren das kann ich dir schon mal sagen du wirst aber eh nie auf mir hören ach so oh gebunkel so ein Dreck Oh, weil ich mit meinem Pokémon nichts machen kann. Beziehungsweise ich kann Klaps machen, aber ich weiß nicht, ob das viel Schaden macht. Wahrscheinlich eh nicht, oder? Naja, komm. Reicht aus. Muss ich immer nicht wechseln. Verdammt, das macht er echt viel Schaden, du. Schlecht ist sie nicht. Das muss ich ja lassen. So, ich bin da übrigens auch gespannt. Oh Gott. Oh Gott, was? Ein Volltreffer. Ja, Mann. Ich würde sagen ich bin auch gespannt was äh, die nächste Arena auf uns äh, wann wo die nächste Arena auf uns warten wird das würde ich sagen äh, ja so Evo die hat schon ewig nicht mehr mit bei uns gekämpft deshalb darf Evo die auch mal wieder ran Evo ja Evo ist schon richtig aufgeregt und setzt keeper ein und besiegt die Bunkel! die Menge springt hoch für mich. <lacht> Zorokex. Ja, genau. So ein -Keks hat. Habe ich auch schon noch nicht mehr gesehen. Na, wie geht's, Kumpel? So, ich würde gerne beleben. Obwohl, ist eigentlich gar nicht mehr so wichtig. glaube ich. Bis. Ist Gestein, glaube ich, oder? Ja, ist Gestein. Hm. Oder irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall war ich nicht... Gut mit meiner Attacke. Ähm, ja, lass mal's. Ähm. Routine, glaube ich, mehr Chancen in diesem Kampf. Gegen Zurokex. Ja, Wechseln wir mal kurz aus. Die Musik ist nicht schlecht. Die gefällt mir tatsächlich sehr. Krass Mixer! Oh Mann! Ey, die ist echt gut. Fuck. Ist echt gut. Das macht mir ein wenig Angst, um ehrlich zu sein. Oh, jetzt auch einen Volltreffer bekommen. Warum kann ich denn nicht einen bekommen? Mimimi. Jetzt reicht's mir. Kanon! Nein, ich habe das nicht erwartet. Ein Never Sold coming. Hm. Jungs und Mädels, was ist denn das, das ist für ein Blödsinn? Jetzt geh baden in meinen äh, Blättern. Aua, das macht Schaden, lasst das bitte. Ich muss eh so oder so nochmal ins pokémon gehen. Okay, hab ihn. Daum mit einem Volltreffer sogar. Und was ist der letzte Pokémon? Ein Morpecco stimmt natürlich. Es wäre ja irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Darum gebe ich jetzt noch mein Bestes. Finde ich gut. Nur... Oh, ich wollte sagen, nur es ist eh vorbei für dich, aber... Eh, 26. Ich glaube, diese Attacke bringt mir meine Gefühle zum Astro Was meinst du? Bis... Oder so, das heißt, du willst mich beißen oder was soll ich damit... was soll ich dadurch interpretieren? Interpret Inter Inter Inter Inter Inter Inter ich bin dumm. Nein, nein, nein. Das oh Gott, es wird wütend! Äh, schnell weg hier! Yeah, bevor er es noch ausrastet! Zwollock! Du musst mir mal kurz unter die Arme greifen und dieses Vieh ausradieren. <lacht> Gut, es schläft noch. Es schläft noch, Leute. Es schläft noch. Und es hat sich wieder zurück. Verwandelt zu der normalen Form. Schläft tief und fest. Und wir machen Doppelkick! BAM! Effektiv! BAM! Effektiv! Noch ein Doppelkicken und es ist down. Aber jetzt ist es auf einmal wütend. Oh no, oh no, oh no. Aber jetzt ist aufwacht. Aber es tut es nicht. Sorry, Mary. Wir sind nur mal stärker. Tschum. Gewonnen. Juhu. Und Level Up für Zwollok und Evoy. Ihr habt euch richtig verdient. Mädels. hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Tja. Oh, wie die traurig sind. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Beko! Okay. Am nächsten Morgen. Oh, ich wurde geheilt. Dankeschön. Sehr nützlich. Am nächsten Morgen. Morgen, Maike. Dein Kumpel ist schon los, Serena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Cabus Liga-Karten gegeben. Hier noch eine. Danke. Nehme ich gerne an. Oh, und das kannst du auch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Zwei Feuerheiler, dankeschön. Brauchst du ja nicht, aber egal. Kennst du Kabus Spitzen an? Er wird auch der unauslöschliche Feuerweteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geht zum Elton-Stadion und schnapp dir den Feuer an. Beko! Oh, die ist nett. Dankeschön. You are very nice person. Na, ja, Oh, der arena Challenger, von dem alle reden. Kabel ist echt drauf. Du willst also im Kabel aufnehmen. Na, viel Glück. Ja. Zeig allen, wo der Hangman hängt. Werde ich. Pokeball, Superball. Was? Okay. Gut geht. Ich will er nicht ernsthaft kämpfen, oder? Da bist du ja endlich, Michael. Ich habe mir eben mal den Feuerorden geschnappt. Oh. Aber ich weiß jetzt, warum Cabo von allen der unauslöschliche Feuerbeterin genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Gala, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Ich einfach die Batterie. Aber keine Sorge, Michael. Ich habe Cabo besiegt. Er ist also alles andere als unauslöschlich. Äh, unauslöschlich. Du schaffst das schon. Danke für diese tollen Worte. Das schaffen wir mit Links und mit Rechts. Du bist doch gerade weggegangen. hopp Hey Mike, bei meinem Kampf gegen Cabo sind echt die Funken sind echt die Funken geflogen. Okay, Spielfehler. Cool. Äh, Wird so ein Versuch wagen, ja. Äh, okay, niemand Ich werde aber so aussehen. Schade. Sorry, boys. So. Auf zur Challenge. Und das werden wir noch in dieser Folge schaffen. Definitiv. Oh. Interessant. Ich weiß nicht, was hier auf mich zukommt. Werden wir ja jetzt erfahren. Bei der Arena-Mission der Feuer. Oh, das Feuer erinnert das cabo mussten Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiege Pokémon geben Pokémon geben einen Punkt. Gefangene Pokémon geben zwei. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden. Denk nochmal nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Die Arena-Mission beginnt jetzt. Und ich habe nicht eingekauft, merke ich gerade. Verdammt. Egal. Wir schaffen das. Pokémon fangen ist meine Spezialität! Ein Licht! Wie süß! Hilft mir ja. Danke. Oder so. Darum hilft sie mir. Mit so einem Kaugummi-Pokémon. Nein, ich hab's besiegt! Hätte ich's gefangen, hätte ich zwei. Oh, wie süß das so geguckt hat, als besiegt wurde. Oh, Mann, das tut mir leid. Mein Geld, ein Punkt. Okay, die hilft mir hier. Was gibt's denn hier? Vulpes, ein normales Wulpix. Ich habe aber... Ich bin aber nicht ganz so... krass. Oh, Klaps, muss ich hoffen, dass das... okay, einen Schaden macht. Okay, macht es, macht es. Gut, gut, gut, gut. Okay. Okay, cool. turbo dreher. Ja, ja, macht gut Schaden. Ja, genau. Und ich fange es dann für dich ein, mein Freund. Man versteht sich, ne? Ich fange es für dich ein, ne? Nein, für mich natürlich. Das ist mein... W mein wurde yeah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nein, nein, ich würde keinen Spitznamen geben. Ja, PC-Box natürlich. Okay. Zwei Punkte. Okay, ich habe jetzt drei. Was gäbe es hier? Will ich, will ich aber auch noch fangen. Oh, das Kaugummi-Pokémon! Thermoport! Das, das hat sogar eine... Als Weiterentwicklung hat es sogar eine... Geiger-Dynamax-Form. Die sehr episch sein soll. Für mich sieht es einfach aus wie so ein Kaugummi, okay? Lasst mich. Was? Wieso bin ich zurückgeschreckt? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich hab irgendwie selbst Schaden gemacht. Hä? Wieso ist das denn? Klaps. Okay, erst Klaps. Ach, Klaps klappt. Oh nein, ich bin, ich bin am Verbrennen. Warum? Ich bin noch im wasser bekommen. Wieso geht das überhaupt? Ah, nein. Kacke. Nein, nein, nein. Au, au, au. Verbrennung. Egal, ich muss es nochmal. Und warum hilft er mir hier nicht? Neben mir, ich mache so wenig Schaden, aber ich will keine Wasserattacke. einsetzen. Ich will es fangen, ich will es unbedingt fangen, weil das richtig cool ist. Das Pokémon, okay, es kraft auch Molung an und nicht nur immer mich. Aber ich habe das Gefühl, ich muss gleich ein Beleber leider benutzen müssen, tun, was ich nicht so epik finde. So, zumindest hier, komm, ich mache ein, zwei Schläge noch. Oh, Volltreffer war das. Oh, hm. Volltreffer. Ich versuche uns mal zu fangen, würde ich sagen. Mit einem Superball. Vielleicht haben wir Glück. ja Oh, äh? Hat geschüttet. Hä? Ach, das war ein Superwurf. Die gibt es ja auch wieder. Die kommen richtig selten mal vor. Da äh, hat man das Pokémon nämlich nach einem Schütteln direkt gefangen. Thermopods, äh... Ja, ist halt ein Kaugummi, ne? Gummipot Pass Cool, cool Herzen <lacht> zu der Leistung! Oh, ich bin noch nicht fertig für Lichtl! Kaubus, erinnern bisschen und wurde furcht bestanden. Wir haben eine Gewinnerin! Dann steht jetzt der Kampf gegen Renate der Karbo an. Auf geht's auch in der Challenger. Okay, es war mega einfach. Aber es geht los. Aber bevor es losgeht, sollten wir uns heilen. Ich hab oh, Feuerheiler. Dringend. Wo ist der? Hier. Verbrennung wurde geheilt. Nice. Mein letzter Supertrank. Ich habe nämlich keine gekauft, weil ich dumm bin. Ah Gott. Abspeichern. Da. Vor jedem. Arena Leiterkampf und ich bin ready! Let's go! Sitzt auch meine Fisur mm -hmm. Ja, ich denke schon. Wo ist sie denn? Ah, ist neben mir! Na dann! Die Arena sieht sick aus! Alle in Rot. Fast alle. Manche sind auch so in leicht pink, glaube ich. Willkommen, ich bin Cabo, der Feuerarena-Leiter. Dass du hier von mir st vor mir stehst, bedeutet zweierlei. Du hast Jaro's Pflanzen-Pokémon bezwungen und Kates Wasser-Pokémon ebenso. Damit hast du dir meinen Respekt bereits verdient. Wir Pokémon-Trainer haben eines gemeinsam. Wir alle wollen gewinnen. Dafür gehen wir Tag für Tag an unsere Grenzen und noch um noch stärker, noch besser zu werden. Aber während wir trainieren, trainieren auch unsere Gegner. Letztendlich gewinnt der, der im entscheidenden Moment sein wahres Potenzial entfesseln kann. Okay. Und das wäre ich. <Sie> und dort und die wurru cool nuna wird es kein Problem für mein Wassererstatter yeah du hast keine Chance gegen mein Flagg Leon denn es ist so episch und so OOP ich bin einfach schon Level 31 und du was bist du bitte ein Popo, ein OPPO oh schön, Musik ist jetzt schon geändert und weil ich ein bisschen Pokémon besiegt habe, auch oh Mann, wie lame. Ja, komm Bedroer ist egal, ey, wie nicht also. Die erste Phase von der Musik finde ich am geilsten. Ich bin so OP, Alter. Nice, sogar Level up. Nice, nice, nice. Synthese These, es ist ein schlechter Zeitpunkt, aber wie du meinst, ne? Ja, hm, Ich, äh... Weiß nicht. Wie stark ist denn das? Ach so, ist ja eine heiler tag Ich bin dumm. Ja, machen wir erstmal Baumwollsaat. Ich weiß nicht. Ich denke, es ist nicht so schlimm. Was denn... Pro Pokémon dein inferno -Pots? Ach, gar nichts das. Na los, Cabo, so noch eine zündenden Idee, mit der du gewinnen kannst. Ja, dann mach das mal. Das ist die Weiterentwicklung von dem Kaugummi-Pokémon, was ich meine. Und das hat eine giga dynamax form Die werden wir sehen, aber er wird auch meine Flut sehen. Oh ja, er hat gar nicht gemacht. Oh nein, das war dumm. Er hat seine Form nicht gezeigt. Jetzt habe ich es im Video nicht drin. Ich dachte, der macht seine oder bin ich einfach nur vor ihm dran. Ich bin ein Emo! Oh, oh da macht Zeit für einen Giga Dynamax Inferno -Pod. Werde größer und ändere deine Gestalt. Oh wow. Oh wow oh, wow. Oh, oh. oh Gott, guck dich das an. Ein Drache. Wie es aussieht, es sieht aus wie so ein Drache. ohne Flügel. <lacht> und ich mach dich down. und das war seltsame Animation, aber egal. Und äh, was, er lebt noch? Jo, der will echt Stress. Oh Gott. Oh, äh? fängt an zu regnen wegen mir. Deiner Schwarm. Aua, aua, aua. Was? Verdammte. Das du zurück. Deiner Flut nochmal! Ja, okay, das ist irgendwie schlecht mit der Animation, aber passt schon! Wir haben gewonnen! Nie erwartet. Es explodiert! Und es ist besiegt! Das war's, der Kampf ist vorbei. Oh, oh, oh, oh, oh, Juhu! Großartige Pokémon, ein großartiger Trainer, kein Wunder, dass ihr gewonnen habt. Du hast mich besiegt. Mich, den sie so oft die erste große Hürde der Arena-Challenge nennen. Dein Talent war meiner jahrelangen Erfahrung offensichtlich überlegen. Ha, wie es scheint, habe auch ich noch nicht ausgelernt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du mit dein exzellentes Team schon bald zu großem Ruhm gelangen werdet. Es war mir eine Ehre, dass ich heute gegen euch antreten durfte. Für deinen Sieg verleihe ich dir nun den Feuerorden. Easy peasy, yeah. und das war nicht synchro, danke, sorry bis Level 35 kommen wir nun das ist nicht viel ich hoffe die vierte Arena ist auch genauso schnell wie diese All bisher wir haben es dem Dynamax Phänomen zu verdanken, dass Pokémon Kämpfe heute ein fester Bestandteil der Kultur von Gala sind Jungen Trainern wie dir vertrauen wir die Zukunft dieser Kultur an. An euch liegt es, dass ihr am Leben bleibt und sich weiterentwickelt. Ihr gestaltet die Zukunft und wir Erwachsenen sind hier, um euch dabei zu unterstützen. Dankeschön. <lacht> Wieder hier mit dem Outfit. Was für ein Kampf, Maike? Ich war mir zwar sicher, dass du mit Fleckleon gewinnen würdest, aber... Mann, war das aufregend! Oh ja, Woher weißt du das? <lacht> Sehr beeindruckend, Maike! Jetzt hast du also schon den Pflanzenwasser und Du kommst gut voran mit der Arena-Challenge. Zur Fall des Tages überreiche ich dir diese Themen, bitteschön. Ehrlich! Dankeschön. Hier hast du außerdem eine Nachbildung von Carbus-Uniform. Äh, ja, danke. Mit deinem Können brauchst du keine Angst vor den anderen arena zu haben. Als nächstes führt euch euer Weg durch die Naturzone nach Claw City. Naturzone? Da ist ihn gehört, auf geht's. Wir haben jetzt so viele Orden, da kriegen selbst die stärksten Pokémon in der Naturzone das Schlottern, wenn sie uns sehen. Mag sein. Warum geht es in der Naturzone weiter? Das gibt gar keinen Sinn in meinen Augen. Aber okay. Komm, wir gehen maike okay. hoch der arena kommt persönlich vorbei und ums verabschieden wow ha, ich weiß sie haben sicher eingesehen dass sie der nächste champ dass ich der nächste champ werde oder Tja, viele der arena challenger geben auf noch bevor sie sich die ersten drei orden erkämpfen haben es besteht es bestehen tatsächlich nur so wenige gegen mich da ich mir gerne die Zeit nehme, jeden persönlich zu verabschieden, der mein Stadion mit dem Feuerorten verlässt. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ein Glück, dass das Flugtag die so schnell da war. Maike, Hopp, meinen Glückwunsch. Reife Leistung gegen Karo zu gewinnen. Wir sind hier, um euch alles Gute für den Rest eurer Challenge zu wünschen. Aber nicht nur als Arenaleiter, sondern auch als eure Fans. In der Tat, und um... Und um mit der Zeit zu gehen, habe ich mir einen Fan Gesang für euch ausgedacht. Oh Gott, cringe. Hopp, hopp, hopp. Unser Hopp ist total Hopp. Und Maike ist doch ganz klar, ist genauso unschlagbar. Da ging sogar meine Batterie aus. Die Erinner Leute, die ich ab jetzt erwarten haben, ist ganz schön in sich. Doch wenn ihr weiter an euch und eure Pokémon glaubt, dann werdet ihr sie besiegen. Da bin ich mir ganz sicher. Danke, das werden wir auch. Ich meine, wir müssen sie ja besiegen, weil wir am Ende der Arena-Challenge gegeneinander antreten wollen. Komm, weiter geht's, Michael. Klaus-City weiter auf uns. Stimmt. Tschüss. Nettes Comeback von denen. Wo, wo müssen wir denn jetzt lang? Nach claw city da tut's ohne. Und ich mache immer privat ein paar Raids. Ihr habt ja gesehen, wie das ungefähr funktioniert. Und daher mache ich es immer privat wenig, manchmal. Da hast du uns wieder Naturzone stärker und besser als je zuvor. Aber ich will alles kippen. Klasse, die liegt irgendwo da drüben, Maike. Ach da! Theoretisch könnten wir ohne Umwege direkt in diese Richtung laufen. Aber wollen wir das auch wirklich? Jetzt wo wir mehr Orden haben, können wir uns hier auch gleich lecker Pokémon schnappen. Na, ah, um fahren. Für mich ist die Sache gleich. Ich mache noch einen kleinen Abschnitt und fange mir ein paar richtig mächtige Pokémon. Los geht's, ein neues Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. Ja, Arbeit. Die Arbeit könnt ihr euch sparen. Es ist doch offensichtlich, dass keiner von euch das Zeug hat, die Arena-Challenge zu bestehen. Mit dem, ach so, unstackbaren Champ kann es nicht weit her sein, wenn er Nullen wie euch eine Empfehlung schreibt. Vor allem du da. Wie war dein Name nochmal? Hopsala. Du schaffst es ja nicht mal, einen Pokéball gerade zu werfen. Jetzt hat er aber mal die Luft an. Erstens ist meine Wurftechnik absolute Spitzenklasse. Und zweitens ist mein Bruder der, Champ, der beste Champ, den es hier gegeben hat. Also pass auf, was du sagst. Du bist wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall. Wenn du mir irgendwas beweisen willst, dann tu es in einem Kampf. Du gegen mich da drüben. Vielleicht musst du ja erst im Staub liegen, um zu begreifen, was für ein Schlechtchen du bist. Das sagt der Richtige. In der Galamine 2 hat Maike kurz einen Prozess mit dir gemacht. Hast du es einfach schon wieder vergessen? Wenn du zu so schwach für meine Rivalen bist, hast du auch keine Chance gegen mich. Immer redest du von, von Maike dem Champ. Von Maike und dem Champ. Ich kann es bald nicht mehr hören. Ich will sehen, was du drauf hast. Das ganze haben los, jetzt wird gekämpft. Mike, du kannst ruhig schon mal nach Class City weitergehen. Wir sehen uns dort. Okay, danke. Und es ist ein wenig kalt mit meinem Outfit. Schnell was bequemeres rein. Besser. Schön Pony hinten. Oh, ich kann mal ein paar Watt snacken. Nice. Oh ja, yeah. guck dich die Grafik an. Und wenn, oh, by the way, der rechte Stick. Der macht einfach die Kamera in der Naturzone. Raus tun. So, ja. Normaler. Mehr nicht. Jo, was geht? Wenn du diese Brücke überqueren wirst, wird's krass, sag ich dir. Was krass dran ist, willst du wissen? Tja, die Pokémon, die da leben, sind krass stark. Ich Sag dir, wenn du nicht mindestens ein paar Ohren hast, wird bestimmt auch nichts draus, die zu fangen. Okay. Wenn du so sagst. Durch die Brücke. Engine, Flussufer. Da war ein Relaxo! Relaxo! Relaxo! Fangen! Wow, es wirkt extrem stark. Was? Oh nein, bin ich noch zu schwach? Kann ich es noch nicht fangen? <lacht> noch nichts. Uff. Ist über meinen Ordner äh, äh, Orden Limit nicht Ordner Orden. Mein Orden ist nicht hoch genug. Der geht ja nur bis 35. Und hier ist gerade ausgegangen. Super. Oh Gott, äh, kein Pokémon bitte. Danke. So, ich suche mal ein wenig raus, dann sehe ich ein wenig mehr. Ich bitte die Geräusche im Hintergrund zu entschuldigen, falls man das hören sollte. Und irgendein Pokémon ist gerade auf den Weg gelaufen. Es ist ein Reißlaus. Okay, sehr interessant. Auf jeden Fall. Cool, cool. Ja, ja. Aber ich habe keine Lust zu kämpfen. Okay. Ich bin Gib ihn mir. Da ist ein geradax Cool, cool. Mhm. Ich denke mal, wir müssen einfach in die Richtung weiter. Und da ist ein ich hätte fast das geradax äh, das äh, Ziksaß überfahren. Was bin ich denn für ein Mensch? Eine Güte. Ich bin so, lass mich in Ruhe. Danke. Tschüss. So, auf geht's. Noch schneller, schneller, schneller, schneller. Da hinten sehe ich schon die Stadt. Wir wollen dahin. war so ein paar Watt-Snacken. Und Dann schau, Wenn wir in der nächsten Folge vielleicht sogar schon was dort erreichen können. So, ein paar Beerenbäume pflücken. Und dann werde ich privat offscreen dahin rudern. Oh! Schlaraffel, die Weiterentwicklung von Raffel. Cool. Das ich die auch mal sehe. Sieht sehr lustig aus. Cool, cool. Nicht schlecht. Oder was meint ihr? Wenn ihr die Folge auch nicht schlecht, schlecht fandet, dann lasst doch gerne mal ein Like da, Abo, Glocke an, damit ihr nichts verpasst. Vielleicht sogar teilen das Video, wenn es euch so sehr gefallen hat. Ich weiß ja nicht, kann ja sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Pokémon Schild. Haut rein und ciao Leute. was ist gerade aus dem Raum rausgekommen, habt ihr das gesehen? LOL.